Oh nein. Was für ein Koffer. Na Spaß! Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer von, Wir spielen heute Call of Duty Beta. Wieder eine Runde. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich hoffe, wir holen uns einen Sieg. Schaut euch das Video an. So, oh, lasst Wir haben die Kontrolle übernommen. Er ist sicher Österreicher. Schon wieder der Spanier ist da? Nein, dieser Gorilla oder was? Ich habe Engländer, ja, das sind die gleichen. Ich habe den zweiten sehr stark. Haben wir jetzt eingenommen? Was, wir haben eingenommen. Ah, okay. Glaube ich auch. Ich gehe zu. Was macht da! Nächster Spanier! Kommt mit der Armee! Kommt her! Ich warte auf euch! Da nicht. Ja, sehr stark. Zwei genommen gleich auf einmal. Ich habe ich hab, äh, Drohne für uns. Mann, ich habe es. Fuck. Ich, ich, ich habe jetzt zu so viel Kieser am Start. Alter. Mann. Kill diesen Spanier. Ah. Man sonst sie. Quantarulli, Gorilla, Affe, Schimpans, komm, ist es egal wer sie. Mann, Mann. Oha. Oha! Oha! Sie gehen zu... Mann, Sie sind haben B. Ich gehe rüber. Mann, ich verstehe schon, wenn ich dich umbringe, aber warum bringst du mich um? Okay. Sehr stark. Was? Was wolltest du da oben auf deinen Zug machen? Wen? Wen? <lacht> Org so. Ich bin bei C. JA! Was Gorilla, Mann? Polnische Gorilla! Ja, ich hab... Ja, Mann. Ja, da. Ja, das ist geil. Also ich bin... Ja, aber ich bin voll deiner Meinung. Wow, wow, wow, wow! Joi, was für Salto. B, B, B, B, B, B, B, B, Achso, da liegt einer, okay. Das habe ich Okay. Oh, gut. Wenn man denkt, man schießt mit einer Pistole ab. Und in Effekt wird man selber rasiert. weiter wow. meine... Mann, wir haben alle Ziele verloren. Ich gehe auf B. So. Ich hab zwei Späne auf einmal genommen. Was sagt ihr jetzt? Kennt ihr österreichischen Gorilla? Ja, sehr stark. Sehr stark. Was b schon wieder? So. Oha. Oha. Da. Ich bin bei A, aber wahrscheinlich nicht lange. Oh ja. Wir haben A. Ich gehe auf B. Wir ja, haben alle. Was? Ah, haben wir wieder verloren. <lacht> Gibt sowas? Geht ja, das kann's ja nicht sein. Sehr stark, sehr stark, Admiral. vou Você está via bravo. Já oh, Geh auf A. <lacht> Da geht's ja alle Wie lang braucht die Granaten Oha, so ist es eben. Feindliche persönliche Radardrohne über uns. Wir haben uh Mann, du käper das gibt's nicht, Mann. Geh bitte. Spiel Counter-Strike oder sowas. Aber nicht das da für ein Blödsinn, Alter. Wirklich. Ja, ja. Ist das dieser Harp? Hast du ihn? Ja, genau, ihn. Egal, jetzt habe ich aber mit Pistel geholt. Zwei Ziele, Ziele von einem gesichert. Oha. Puh. Das kann nicht sein, dass wir es das verlieren. Also auch. Oh. Schau. Ah. Und von rechts kommen sie auch. Nein, das kann nicht sein. Das kann es nicht sein, Das er jetzt... Ai. Ich, ich komme auch zu B. Sehr stark, wir haben auch... Ah! Ich gehe zu C, wenn ich das schaffe. Ich, komme. ich bin bei C. Ja! Ja! Sehr stark, Dante! Sehr stark, Admiral! Sehr stark! Wir holen den Sieg! Endlich holen wir den Sieg! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Spaß gemacht! Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hier ist euer Fahren.